Oh oh. Hallo hey zusammen, ich bin der Andit und ich mache Lehre als Automobilfachmann. Oh, eine Sekunde. Grüezi. Guten Tag, ähm, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Okay, können wir sie dahin. Alles klar, dann mache ich mich gerade auf den Weg. Als Automobilfachmann mache ich service. Ölwechsel, Bremse kontrollieren, falls Verschlüsse sind, wechseln, Flüssigkeiten auffüllen und ab und zu geht es größere Arbeit, zum Beispiel wie Zylinderkopfwechsel. Wir haben den Beruf ausgewählt, weil ich schon ja als Kleehuf, mein fährt mit Kaffee hat, das Auto zu reparieren. Und ab dem Moment wenn ich will, einfach wissen, wie so ein Auto entstanden ist, wie der Motor funktioniert, wie das Getriebe funktioniert. Auf dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst dass ich will das auto Fachmann werden. Will. Ich habe die Idee von der Bremsschiebe gemessen, um zu schauen, ob es verschlissen ist. Aber in dem Fall ist sie nicht verschlissen. Jetzt motive ich den Rad auf und ich können wir schätzen, wie lange ich das brauche. Wenn du aufreist, hast du schönen Autos, dann bewegt dich so, wenn du vermehrt zu das Fans.